Okay, wie benutze ich Lametta als Brusthaar-Toupee? Das ist eine ganz spannende Frage. <lacht> ähm, ich hoffe ja, dass es Silberlametta ist, weil Gold geht gar nicht. Silber, ja. Und als Brusthaar würde ich das einfach so äh, versuchen irgendwie äh, aufzukleben. Und man muss auf jeden Fall Gel reinmachen, weil sonst sieht es unnatürlich aus. Ja. Ist gut. <lacht>